Hallo, meine Lieben, ich habe gute Neuigkeiten für euch und das sogar schneller als erwartet. Mein Cura Prox Code Dr. Ami20 ist jetzt nämlich wieder aktiviert. Ich hatte ja gestern ein Video hochgeladen, in dem ich gesagt hatte, dass er jetzt gerade nicht mehr aktiv ist seit dem 1.1. diesen Jahres. Und ich hatte ja auch gesagt, Curaprox ist im Urlaub, ich erreiche da keinen, aber ich habe jetzt doch endlich jemanden erreicht. Ich habe auf allen möglichen Wegen versucht, jemanden von Curaprox zu erreichen und einer hat sich tatsächlich aus seinem Urlaub gemeldet. Und die waren jetzt so nett und haben in ihrem Urlaub trotzdem noch das arrangiert, dass der Code wieder aktiviert wurde. Also er funktioniert jetzt wieder. Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an Curaprox für ihr Engagement im Urlaub und dass sie nochmal bereit waren, den Code für euch zu verlängern. Er gilt jetzt Aktuell bis zum 31. März. An den Konditionen hat sich nichts geändert. Es gilt nach wie vor, dass ihr mit meinem Code ami 20 20% auf alle Produkte von Curaprox spart. Auf der Homepage www.curaprox.de und das versandkostenfrei ab dem ersten Euro. Es gibt auch keinen Mindestbestellwert. Also ihr könnt sofort loslegen und weiter shoppen bei Curaprox. Übrigens, das alte Video von gestern habe ich jetzt offline genommen, einfach um keine Verwirrung zu stiften. Ich hoffe, es haben jetzt nicht zu viele von euch in den drei oder dreieinhalb Tagen, die der Code jetzt nicht ging, ohne Code bestellt oder bestellen müssen. Jetzt geht er auf jeden Fall wieder. Ihr spart wieder 20% und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!